Aufnahme live. In the test, the mighty test, the lion... ...sleeps äh, tonight. In, in the, the night... In the the night. night. Ja, okay, ist gut. Ist gut. The lion sleeps tonight. Aweee, am am am away. Aweee, am away. G, Hallo? Ich Ich Hallo? Hallo? Hallo? Ich Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Sie Hallo? Sie hallo? <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> sind, sind ja? Hallo? Oh, scheiße Ich das ist natürlich. Ich kann ich, ich, ich <lacht> einen Haftbefehl gegen dich! <lacht> Nein! Wieso? Ich hab gar nichts. Gar nichts gemein. Doch, wegen Drogenhandel. Es tut mir leid, Herr Fischer. Aber wir müssen sie jetzt abführen. <lacht> ich hab sie mit... Gesicht verziehen bei dir. Ich. ich, ich, glaub... ich schieb sie dort führen. Ich tu gerade mein Gesicht verziehen bei mir. Weil ich mache. Ähm, hier gerade Einstellung gemacht. Ähm, nicht. Was machst du? <lacht> Hallo. Ich will, ich will tanzen. Ich sehe jetzt einfach eine Möglichkeit, dass du im machen kannst. Bitte schreib in den Kommentar, wie das geht. <lacht> wow. jetzt zwei drei Nasen, die das Video wird geschrieben Mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, mal, Wow. Ist das nicht krass? Ui. Nicht jacken oder <lacht> was? Ich glaube nicht. Sprachchat. <lacht> <lacht> Aufnahme läuft, heisst das, Ananas, tschüss, mal, ähm, macht Blau, Chat, ähm, jetzt, Ja, mach dich! Blauer Chat, Helm! Oh, da ist er. Es geht Auto. wichtiger als hier. Hey. So, also wirklich. Wie ich meine Tastatur mal wieder zu hämmern habe. So. Selig! Ah! Einige Kälte in so die. Ja. muss nicht etwas anderes anlegen für den Dienst. Nein! Also, wir müssen halt Autos besorgen, würde ich sagen. Was sieht man hier. Was für Autos würdest du? Nein! Äh, ich weiß nicht. <lacht> ähm. Kann ich die da irgendwie auswählen? Ja. Ähm, Sie gehen drauf, während der Kreis drum ist, der geht mit der Dann bekomme ich, ich zuerst mal eine Einführung <lacht> vom guten alten Lester. Ich habe es dem extra angelötet, weil ich ihm sage: Yo, Bro, ich will jetzt Autos auswählen. okay? Ey, Bro! Alter. So. Was haben wir hier alles? Sentinel Classic. ist das? Der tönt doch. Classic, Alter. Der tönt doch gut, oder? Ich Find, finde auch, der tönt sehr Nein, der nicht. Warum sind hier die Sensiri der die sie Ja, da ist gut, spielt. Also, warte. Äh, ja, auch zum Sand die Henri, Alter. Oh. zum Henry, Henry, die Henry sie Alter. Let's go! Up, up. Bist du sicher, dass du die Ausrüstungsmission starten willst, yeah. um die Fluchtfahrzeuge vom Typ Sentinel Classic zu yeah. ah. Enter für ja, Escape für nein, Escape ah. <lacht> Ja. Ah. Hallo, ruf was du? So, hallo, was ist das doch? Ich nicht mal einsteigen und selber fahren. Nein. Wo ist dein Auto überhaupt? Ja, Alter, Weiß auch nicht, von mir ist gar keins gespawnt worden. Bumm. Okay, was ist, was ist unsere. ist äh, müssen sie Äh, unsere Mission denn? Wir fahren zum Opium Nights Hotel. stehlen dort Autos und fahren wieder zurück. Okay. Nehm ich mal an. <lacht> Was bringt sonst? uns? Was ist unsere und was ist, was ist der Benefit? ist schlussendliche Mission ist ja der Raub im Fall vom Tresor. Kino. Abgeschlossen, Alter. Vom Kino! Äh, vom Kino! Alle äh, ist überfallen Kino und Klauen. Avengers, Secret Wars, weiss auch nicht. Endgame, Alter. Ähm. Das ist Film. Wir müssen auch über die neuen Filme reden. Nein, jetzt reden wir über das Casino. Ich sind nicht über das Casino, über das Bar-Casino, Sarbino. Ich <lacht> jetzt dem jetzt zurückgezuschlagen Thema, damit. Äh... Nein, ja, ich sehe es direkt umfahren, wenn du das sagst. Ja, ähm, das Ziel ist ja, dass wir in dem tresor vom Casino auslaufen. Das Scheiße, ja. Und für das brauchen wir dann Fluchtfahrzeuge und die Fluchtfahrzeuge werden wir uns jetzt beschaffen. Wow. Okay. Ist, sind die Menschen da schuldig? Ja. Okay. Ich die Farsen nochmal. Ja die auch so, ne? Ha. Ha. Es ist wichtig, dass wir Menschen umfahren. Ich höre einen Helikopter. Oh, das ist ein Helikopter. Ein Sü Ey, mach doch mal auch mit Ramba Zamba. Kann ich nicht dass ich doch die einzige Person bin, die du alle umbringen würdest. Äh! Habe Samai. Ey, ey, ey! Oh oh. <lacht> Ah wirklich. Muss irgendwo an. Ja, es ist schon los! Affbombe. Ripp on das Auto ja. hinter uns. <lacht> oh, oh, goodbye. <lacht> ja, goodbye. Auf Wiedersehen. schönen Tag, ne? Was haben wir sonst noch? Rohrbomben. Sind die Rohrbomben oh. krass? Right. Das sind Rauchbomben, also so. know, Tränengas. Oh, okay. Tränengas ist eigentlich schon noch recht krass, wenn du denkst, dass das. Wenn es einen ganzen Raum füllt, dann ein Ding oder? Das bringt er aber zum Rennen, hey! Molotov-Cocktail. Lolomov cocktail Also Autos nicht zerstören. Also, ich weiss, ich weiss, du Ach Achso. Okay. Mit der bedrohen. Weg mit euch. Alter hat er im Feuerwerksabschussgerät. Muss weg? Wie haben wir denn das gemacht, ey? So. Hallo, ich mache für meine Cop-Ausrüstung. Warte, kann mich jetzt nochmal umziehen? Nein, ich will nicht. mach's es nicht, ich will ja nicht das Spiel auseinandernehmen. Wie ist das gegangen? Man hat hier so hinstellt. Und dann so. Und dann so. Oh shit! Jetzt da auf? Alle, kommen wir mit privaten Autos fahren? Die werden sich auch noch super ver. Also, wir sind. Wir gehören dort zu. <lacht> das, heißt, das heißt, Wir parkieren jetzt, mit drin. Das heisst, warten und keine Menschen umbringen am besten. Wieso nicht? Wir doch jemanden umbringen, hast du doch so gesagt. Ey, schau, doch ist der Oh, Chef, oh, nein, das ist der Server. Ein Serviceboy, ah. komm. Schau da. Der Server? Sorry, nein. Ich kann ich nicht wählen bedrohen. Ah, Derek. Bist auch da gerade. Okay, okay, ja. Yeah. <lacht> <lacht> so, jetzt. Wa nein, warte bis er weg ist. Und warte, bis er weg ist. Um. Oh, Sorry. Hau ab. Seien so, Sie innen begleitet, ich begleite Sie innen. Kriegen sie mit? Keine Ahnung, wer bist du? Ist sie oder er? Ah, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung, okay. nein? Schönen Tag noch. Adieu. Eben, bye. Hey, mein Auto geklaut! <lacht> Wunderbar, Salo. Ja, jetzt muss ich doch tatsächlich einfach auf ein äh, Auto gebrauchen. Oh, der driftet aber auch zum Tod. Äh, nein, nein, nein. Ah, der Ort, wo wir jetzt gerade Zeugs abgeholt haben, ist so der Ort, wo ich so nie in GTA bin. Au! Au! Au! Au! <lacht> Mich überschlägt das Druckerchen. Und der Nächste ist auch mit seiner geilen Karre. So bitte verschwinde! So, bitte nicht so, ja. ins Wasser fallen, bitte nicht ins Wasser fallen! Nein, <lacht> fast ins Wasser hä? So! Jetzt geht's los, ey. Jetzt geht's los, Jetzt geht's. Los. Jetzt, oh, jetzt geht's. Los. geht's los. Oh, jetzt geht's. Los. Ich gesagt, Jamie, dass es jetzt, jetzt, jetzt ist gerade eine, eine gefährliche Bedrohung für die ganze Strösser worden. Leute, gehen alle auf die Seite, der Jamie kommt jetzt zu fahren. Ey, ich finde das nicht gut, was du hier wieder über mich erzählst. Ich weiß das nicht. Ich, ich muss ich das jetzt. Äh, vor. Ich weiß Ich weiß nein. Ich nein, nein, nein, Ich weiß Ich Drei mal nein und fünf mal nein und sechs mal nein und tausig mal ja doch. Nein. <lacht> nein. Einfach. Wie sieht es so aus, wenn der Jamie nicht einverstanden ist? Der riesen Diskussion. Oh, man muss einfach kotzen plötzlich. Hey du, solange du es nicht über meinen Tisch machst, ist es mir eigentlich egal. Am Schluss schwimmt deine Tastatur so ein Zeug in mich. Also wirklich, seht ihr, können wir hier bitte mal seriös bleiben? Nein. Du, <lacht> ich merk's. Hey. <lacht> ich merk's. <lacht> es hey, ist mir langsam nichts Neues mit dir. Hey. Ah jo, die Niveaulosität lieb ich. Von allem Witz. Die Lolli-Vosität. Hey, ich hab ein, ein grünes Auto. Oh. Krass, oder? Wenn jetzt, Mann, wenn jetzt Männer Schaber sind, dann ist ein Mann, der viel ist ein Küchenschabe. Und das ist die Niveaulosität, die, die Welt braucht. Liebe Verkehrsteilnehmer, bitte passen Sie auf. Ein Cedric mit schlechtem Humor möchte Sie beleidigen und belästigen. Wo steckst du denn? Du, ich bin schon lange angekommen. Äh, ich nicht? Ja, ich aber das ist mega Woher weißt du, dass ich nicht angekommen bin? Hey, hey. Meinst du, längst du noch für eine Ding oder wenn wir das du das gesehen wieder mit dem Video? Noch? Du, wir müssen. Wir können ja nicht einfach. Wir können also wirklich, Die Folge ist ja schon viel zu lang wieder. Ich glaube, da müssen wir schnell, an, wie lange sie schon <lacht> läuft. Ja? Komm ja, mit so einer Minuten. schöneren Uncut-Sache, Alter. Jo, Alter. Also, die Leute werden doch auch gesehen, wie wir hier Background-Sachen ja, ist... machen, liebe Leute. Ich hab ja, das. Ja, ist so Making ist... Office von Film schaue ich mega gerne. Ich habe gerade Triple so Double Und zweitens, es schaut eh kein Sau, außer die zwei, drei Dudes. Und ich bedanke mich wirklich bei denen. Ich mich nicht zu kommentieren, jetzt Abs ey, ich bin da. so! Pass so Leute hangt mein Kanal ab und wegen dem möchte ich mich einfach mal für alle Leute, die mich abonniert haben die 67 meine Videos haben. nur genau bedanken. Dankeschön, auch vom Jamie aus. Er sagt es zwar nicht, aber er ist auch dankbar. Äh, kein Danke, dass er bei mir nicht abonniert. <lacht> <lacht> das ist dann wieder ein anderes Thema. Es ist ein sehr anderer. Oh, sehr oh, Ich nehme das Auto jetzt und fahre weg. Ich kann nicht einsteigen. Jetzt kann ich nicht einsteigen. Ich kann nicht einsteigen. Wobei. <lacht> ich kann immer noch nicht einsteigen. Was machst du wieder? E zum Modifizieren. Vor <lacht> mal wir eine Verbesserungsstufe Verbesserung Stufe 1, Verbesserung Stufe 2, Verbesserung Stufe 3, Lackierung. Brauchen wir. Oh, nein, nein, nein, nein. Vorher hat das ja schon gewusst. Ein Ping das ist ins Auto, komm. <lacht> ja, Mann, <mein> Alter. <lacht> wie viel Türe 5 Millionen Schutz 100 Stutz. Ich seh ich kann noch eine Sache, machen können. Komm, ist das Auto ist gut so. So schreit okay. ich dich da raus. Du weisst, wie das funktioniert, oder? Äh... Uh, jetzt wische. Shot. Jetzt geht's eine Runde Dart. Für das muss ich zuerst. Also, du weißt geil. noch, wie es ungefähr geht. Versuch mal zu erklären dich. Oh yeah man. Oh yeah man. Derzeit nicht, ah. derzeit nicht verfügbar. Es findet bereits eine Runde dort statt. Nein. Wir ja, leider ich nicht mit Ihnen zogen oh, worden. Oh ja denn Warte, warte, wart, bevor du jetzt etwas machst, warte, Atner. Erik. Ah, ey. So. Los. Das ist leider nicht verfügbar. Es findet schon eine Runde statt. <lacht> hey, bei mir bist du jetzt gerade am Schießen. Schon, bei mir bist. Ich laufe doch am Zeug um und bei mir bist du auf die ganze Zeit am Schießen. Ja dann äh, versuch du mal. Äh Mann, was machst du wieder? <lacht> Mann, ich will doch auch nur und die da spielen. Ich seh nicht wenigstens, bericht mir ein bisschen wie es läuft. Ah doch, ich seh den, ich seh. Oh! Okay, ich, ich schau, was du so machst. Okay. Okay. Sehr schlecht. Ja, ich weiss, ja. ich, ich brauche den roten Ring raus okay, und immer 226, oh mein Gott! 226, oh! oh, oh, oh, oh, oh. Noch 150! Wenn du jetzt die Mitte dreimal triffst, so, jetzt nicht mehr du bist, äh, du es schaffen. Wow! Dann kann der 3 dreimal getroffen. 75! Wenn du den Ausserring dreimal triffst, ist du auch geschafft. <lacht> das passiert jetzt nicht mehr. Nicht geschafft. Immer noch 500. Ich kann der Oh shit. Oh, ich bekomme jetzt Geld. Ich bekomme eine RP. Du bist einfach nur. Bekämt, ich habe dich halt Job points. Oh, damit ist wieder Zeit, dass man tschüss sagt. Will Wir sagen jetzt tschüss. Was sagen wir jetzt? Jetzt sagen wir, dass wir noch schnell da rüber gehen. Ist mini Spielhalle anschauen. Die hat ihr bis jetzt auch noch nie oft gesehen. <lacht> so sagen null mal. <lacht> Wow. Das ist ja nur mit Garage, dass du bist, Spieler. Ich bin im Moment noch dran, die ganzen Automaten zu kaufen. Komm, mal, komm, mal, komm, mal, komm, mal, komm, mal, komm, komm, komm, komm, komm, komm. Wir machen jetzt in Nightwall, wie der heisst. Aber ich gebe dir jetzt gerade einen Dollar. Professor Love. Oh shit. Und. Oh! Und, und. Oh! Hallo! Cold Ach, shoulder. Hot and heavy. Hot and heavy. Ah ich bin heiß <lacht> und heftig Ich bin heißer und heftiger als du. So, jetzt entscheidet's ab wirklich. Wenn das du nochmal wünscht, dann bricht es Bricht's einfach instant ab. Okay, es bricht ab. I wanna <lacht>